Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man ein UGC in Roblox erstellt. Doch zuallererst, liked das Video, abonniert meinen Kanal und los geht's! So Leute, ich bin jetzt hier erstmal in Roblox-Studio drin, in so einem Testplace. Den man für UGCs bekommt. Der ist jetzt nicht wirklich aktuell. Inzwischen gibt es hier ganz viele andere Sachen noch, aber ich habe halt den aktuellen Testplace gerade nicht. Deswegen nehmen wir den hier. Und um ein UGC zu erstellen, müssen wir erstmal gucken, an welchen Körper soll dieses UGC passen. Wir können ja mal ganz klassisch gehen und sagen, wir nehmen den Typen hier. Den kopiere ich mir, indem ich STRG D drücke, STRG 2 drücke und dann packe ich den mal hier so in die Mitte, damit man ihn halt auch findet. Jetzt mache ich hier auf einen Rechtsklick, gehe auf Export Selection und speichere mir das dann als Roblox Dude. So, wie an diesen UGC Testplace selber rankommt, zeige ich ich euch am Ende des Videos noch. Bleibt so lange dran. Wir gehen jetzt erstmal rüber zu Blender. So, und da sind wir schon angekommen in Blender. In Blender klicke ich jetzt erstmal irgendwo hin, damit das Ding hier wegkommt. Hier haben wir dann unseren Startblock. Der kommt weg. Die Kamera kommt weg. Das Licht kommt weg. Alles weg. So. Wir müssen jetzt erstmal den Dude importieren. Dafür drücken wir hier oben links auf File. Dann auf Import. Dann auf Wavefront. OBG. Gehen an die Stelle, wo wir den Dude gespeichert haben. Und wählen dann den Roblox RobloxDude.obg aus. Nicht .mtl, sondern .obg. Sagen Import. Und er ist nicht ganz in der Mitte. Das ist aber nicht so schlimm, weil er nicht ganz in der Mitte ist. Ihr nehmt den Typen einfach. Klickt dann hier oben auf Object. Dann Set Origin. Dann Origin to Geometry. Wir klicken den Dude an, drücken dann Shift und S. Und wählen dann einfach aus Selection to Cursor. Und schon ist er in der Mitte. Für alle, die sich im Blender nicht ganz auskennen, ist jetzt oben rechts in dem i e ein Video verlinkt, in dem ich zeige, wie man so grundsätzlich in Blender irgendwas erstellt. Ich glaube, da habe ich ein Pad erstellt. Wir gehen jetzt erstmal hier oben auf dieses Symbol, klicken dann auf Move-Gizmos, weil ich die Move-Gizmos gerne habe. Ich drücke hier oben auf den Material-Mode und wir sehen, der Typ ist irgendwie invertiert. Das ist häufig so. Wenn das der Fall ist, dann klickt ihr hier unten auf das Materialsymbol und hier solltet ihr nur ein Material haben, scrollt dann nach unten und wählt dann hier aus, beim Blend Mode nicht Alpha Blend, sondern entweder Alpha Clip oder manchmal auch Opa. Ich nehme hier Alpha Clip, weil Alpha Clip funktioniert in dem Fall. Den Dude drehe ich noch einmal um, indem ich erst R drücke, dann Z drücke, dann 180 auf meinen Zahlen oben eintippe. Jetzt ist er einmal umgedreht um 180 Grad. Und wir fangen mit dem UGC an und das hier soll kein Blender Tutorial werden, deswegen gehe ich hier ganz schnell durch. Die meisten Leute machen immer einfach so einen langweiligen UGC Hut und deswegen werde ich das auch machen. Ich drücke erst Shift A um ein neues Objekt hinzuzufügen. Ich wähle dann aus Zylinder. Jetzt haben wir einen Zylinder. Der hat ja schon die perfekte Größe. Ich mache ihn ein bisschen kleiner. Und die meisten machen so ein UGC Tophead, so Hess hässlichen. Ich mache ihn so, dass er ein bisschen über den Kopf rüber ragt, weil ich das lustig finde. Jetzt drücke ich Tab für den Edit Mode. 3 für Flächenauswahl. Klick das Ding an. Ziehe es hier mit dem Gizmo ein bisschen runter. Drücke A, um alles auszuwählen. S zum Skalieren. Ab. Würde sagen... So. Und dann doch mache ich ein bisschen kleiner. Ein bisschen weiter So. Perfekt. Ja, wir machen den Hut so, dass er über die Augen rüberragt. Ich wähle jetzt wieder die obere Fläche aus, drücke zum Insetten. In meinem Blender-Tutorial habe ich immer Indent gesagt, weil ich vorher schon so viele Coding-Tutorials gemacht habe. Jetzt klicke ich links -Klick, um das zu bestätigen, drücke dann E zum Extruden, ziehe es hoch. Ich mache noch einen zweiten Extrude, dann drücke ich dann um es ein bisschen größer zu skalieren und noch einen weiteren Extrude und ziehe das noch ein bisschen höher. Dann kriegt der Hut ein bisschen mehr Form. Als letztes noch einen letzten Extrude, wo ich es dann ein bisschen nach innen skaliere, damit der Hut oben ein bisschen abgerundeter ist. Jetzt können wir hier den äußeren Rand nochmal auswählen. Dafür halte ich Alt gedrückt und klicke hier auf die Kante. Dann ist das äußere Ding hier ausgewählt. Ich würde sagen, wir rotieren das ein bisschen so. Oder so. Äh, lieber so. Skalieren das ein bisschen größer. Skalieren es aber um die Z-Achse ein bisschen kleiner. Dann kriegt es mehr Form. Ziehen das vielleicht ein bisschen runter. Ich skaliere das ganze Ding doch nochmal ein bisschen kleiner. Drücke jetzt Alt-E. Wähle dann Extrude Faces Along Normals aus. Und extrude sie noch ein bisschen weiter nach außen. Drücke dann nochmal S, um es kleiner zu skalieren. Aber wähle nur die Z-Achse aus. Damit der Hut am Ende ein bisschen spitzer zuläuft. Und schiebe das Ganze wieder ein bisschen weiter nach unten rotiere das ein bisschen weiter. Und hier oben nehme ich auch die Hutfläche. Und ich würde sagen, die rotiere ich auch ein bisschen. Dafür drücke ich einmal O. Drücke dann R zum Rotieren. Also ihr seht, jetzt wird der ganze Hut gedreht und mit Mausrad kann ich den Influence anpassen. Und ich drehe das ein bisschen so. Ich würde sogar ich würde sogar so weit gehen, dass ich das so mache. So oder so? Ja, wir machen so und skalieren es ein bisschen größer. Als letztes nehme ich noch diese innere Fläche hier. Drücke nochmal I zum Indenten. Ziehe den ein bisschen kleiner zusammen. Und dann drücke ich nochmal E zum Extruden und extrude das ein bisschen nach oben. O, damit wir das Ding nicht mehr haben, dann S, um es ein bisschen kleiner zu skalieren. Und wir haben eine schöne Grundform für den Hut geschaffen. Damit er dann noch ein bisschen besser aussieht, drücke ich Tab, um aus dem Edit-Mode rauszugehen. Rechtsklick Shade Smooth. Gehe hier rechts auf das Tool, dann auf Add Modifier, dann auf Bevel. Mach hier Segments auf 2 hoch. Mount ein bisschen größer. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr gebevelt. Eine Textur könnt ihr natürlich auch erstellen. Ich nehme dafür einmal diesen Dummy hier. Und schalte den aus, damit man ihn nicht mehr sieht. Hier auf Material, dann auf Neu. Dann sage ich hier bei Base Color Image Texture. klick dann hier auf Neu. sag dann Boot Texture. Die muss auf jeden Fall kleiner werden. Ich mache sie mal runter auf 250 mal 250 weil zu große Texturen werden als UGCs nicht akzeptiert. Ich glaube, 512 war das Maximum. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gehe in den UV Editing Mode. Drücke 2, hier in dem Tab Mode. Halte Alt gedrückt, um dann so einen Ring zu selecten. Selecte dann auch hier diesen Ring. Vielleicht muss ich Alt gedrückt halten, um hier durchsehen zu können. Ja, Selecte das. Selecte das. Und selecte das. Wenn ich jetzt all diese Seams hier ausgewählt habe, drücke ich Steuerung E, wähle dann Mark Seam aus, jetzt haben wir Seams gemacht, ich drücke A, um alles auszuwählen, drücke U und dann drücke auf, ich auf Unwrap. Jetzt haben wir hier überall diese ganzen Kreise, ich wähle hier alles aus, drücke S, um es kleiner zu skalieren, wähle dann einzelne Inseln aus, indem ich einfach mal L auf sie drücke und bewege die dann ein bisschen weiter voneinander weg, damit die sich gegenseitig nicht zu sehr stören. Drücke dann nochmal A, um hier alles auszuwählen, gehe hier oben auf UV, dann auf Minimize Stretch und dann kann man scrollen, um den Effekt zu verbinden. Besser und drück dann linksklick, dann ist alles hübsch. Ich hätte es vielleicht ein bisschen größer machen können, aber ist auch egal. Jetzt gehe ich hier oben auf den Texture Paint Mode und wir fangen an zu malen. Ich wähle mir jetzt erstmal eine hellere Farbe aus als vorher. Guck von oben rauf und mal hier einfach rüber, weil von oben scheint der Licht auf das Ding. Guck dann von unten rauf, wähle eine dunklere Farbe aus. Und mal hier dann rüber. Jetzt mache ich die Strength ein bisschen runter. Wähle eine noch dunklere Farbe aus. Und mal dann nur über die Mitte. Und dann nehme ich eine noch dunklere Farbe. Und mal noch mehr auf die Mitte der Mitte. Und eine noch viel dunklere Farbe für die absolute Mitte. Gehe dann hier auf die Pipette, um wieder die helle Farbe auszuwählen. Und dann machen wir hier die Schatten, indem ich den Pinsel ein bisschen kleiner mache. Wir haben die Strength ein bisschen niedriger. Also können wir hier jetzt rübermalen, um diese harte Kante ein bisschen aufzuweichen. Um den ganzen Spaß noch weiter aufzuweichen, gibt es hier das Fingerwerkzeug. Mit dem kann ich so wischi machen. Und Dann ist es sehr, sehr weich. Hier unten mache ich dann auch ein bisschen dunkler, weil das ja direkt unter so einer Kante ist. Und damit bin ich dann erstmal fertig. Ihr könnt natürlich euren Hut bearbeiten. Wir wollt hier noch irgendwelche Details hinzufügen. Das steht euch allem komplett frei. Ihr könnt hier, keine Ahnung, noch so ein Band hinzufügen. dem dann eine andere Farbe geben. Vielleicht eine Feder hier rauskommen lassen. Das steht euch allen komplett frei. Aber wenn ihr fertig seid, geht hier rechts auf die Modifier. Auf diesen Fall dann auf Apply. Und jetzt müsst ihr einmal wichtig, jetzt müsst ihr prüfen, ob das Ding die Voraussetzungen erfüllt. Wenn ihr halbwegs low-poly gearbeitet habt, wird das aber so sein. Ihr drückt hier oben auf dieses Symbol, dann auf Statistics und dann seht ihr hier Vertices unter 1000, Edges unter 2000, Faces unter 1000, Triangles unter 2000. Ist in Ordnung, das passt. Im Zweifelsfall müsst ihr hier das Ding noch triangularisieren. Dafür könnt ihr alles auswählen und drückt STRG T. Dann habt ihr natürlich mehr Edges und Faces. Eignet sich dann aber auch besser in vielen Videospielen. Soweit ich das richtig in der Erinnerung habe, dürfen es nicht mehr als 4000 Triangles hier sein und nicht mehr als 1200 Vertices hier sein, also bin ich komplett drin. Falls ihr zu viel habt, geht ihr einfach hier rechts auf Modifier, Add Modifier, dann auf Decimate und zieht das Ding hier runter und zwar so lange, bis es passt. So sieht es dann niedriger aus. Ihr seht, die Form ändert sich ein bisschen. Je mehr ihr es runterzieht, desto deformierter wird es. Aber ihr seht hier rechts, es wird deutlich verringert. Wenn ich so mache, haben wir auf einmal nur noch 400 Triangles. Und der Hut sieht jetzt ein bisschen matschiger aus, aber hat grundsätzlich noch dieselbe Form. Ich mache das nicht, weil ich habe mich gut an die Standards gehalten. Ich glaube auch, die wurden ein bisschen erhöht. Aber die Zahlen, die ich im Kopf habe, waren halt 4000 Triangles, 1200 Vertices. Wie auch immer. Um das Ding zu exportieren, behaltet ihr im Hinterkopf, wir haben hier immer noch diesen Roblox-Dude. Den machen wir einfach weg, indem wir X oder Entfernen drücken. So, das letzte was ihr tun müsst, ist eure Textur speichern. Dafür geht ihr hier oben nochmal auf Texture Paint. Dann seid ihr schon bei dieser Textur. Geht dann hier oben auf Image, dann auf Save As und speichert die als Huttextur. Save as. So, gespeichert. Und jetzt müssen wir nur noch den Hut exportieren. Dafür gehe ich jetzt wieder in diesen Modus hier. Bam. Wir haben die Textur gespeichert. Wir haben den Hut gemodelt. Und wir haben auch geguckt, dass er nicht zu viele Triangles, nicht zu viele Vertices hat. Also wählen wir jetzt diesen Hut aus. Gehen hier oben links auf File. Dann auf Export. Dann auf .fbx. Wählt den Ordner aus. Nennt das Ding dann Hut. UGC. Wählt hier rechts aus Limit to Selected Objects. Und stellt Scale von 1 runter auf 0.01. Eventuell müsst ihr hier Minus Z Forward zu Z Forward ändern. Je nachdem, wie rum ihr es aus gerichtet habt. Dazu kommen wir gleich zurück. Also behaltet eure Datei in Blender auf jeden Fall drin. Wir müssen gleich noch etwas prüfen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Export FBX. Bam, und rein in Roblox Studio. So, in Roblox Studio angekommen müssen wir das Ding jetzt importieren. Hier haben wir noch diesen Dude. Den lösche ich mal. braucht man nicht mehr. Ihr geht hier oben auf View. Dann hier oben auf den Asset Manager. Macht dann hier einen Rechtsklick auf Meshes. Dann auf Add Meshes. Und wählt euer Hoot UGC aus. Drückt dann auf Öffnen. Drückt auf Apply All. Dann wird alles importiert. Alles wird gecheckt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist hier ein Haken drin. Perfekt. Drückt dann auf das X. Hier habt ihr euer Hoot UGC Macht dann einen Rechtsklick, dann sagt ihr einfach Insert und dann ist das Ding inserted. Ihr seht auch in der richtigen Größe. Interessanterweise ist der Classic Dude sogar in der Mitte der Szene. Gut zu wissen, wir hätten ihn einfach dort exportieren können, wo wir waren. Okay, nun habt ihr das Mesh schon in einem Mesh-Ding mit der Textur drauf. Ich kann den hier hochziehen, ihr seht, Textur, die wir gemalt haben, ist dabei, der Hut sieht richtig aus. Damit ihr das Accessory jetzt nicht komplett selbst erstellen müsst, könnt ihr Gebrauch machen von einem Roblox Studio Plugin. Ihr geht hier oben auf Plugins, dann seht ihr, bei mir ist da schon der Asset Creator, falls ihr den nicht habt. Dann geht ihr auf View, dann auf die Toolbox, geht hier oben auf Plugins und dann sucht ihr nach Asset Creator, gebt das ein. Dann kommt hier der Asset Creator, der ist herausgestellt von... Stickmaster Look. Luke. Und der wird auch von Roblox selbst empfohlen, um diese Assets zu createn. Hier klickt ihr einfach auf installieren. Ich habe schon installiert, deswegen steht da installed. Ich mache die Toolbox wieder weg. jetzt wieder auf Plugins. Und bevor ich den Asset Creator benutze, nehmen wir jetzt einfach hier diesen UGC Top Hat, platzieren ihn dort, wo er hin soll. Das ist noch ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Ich wollte ja, dass der Kopf ein bisschen drin versinkt. Wobei, es gefällt mir eigentlich auch so, wie er jetzt ist. Aber um präziser zu sein, geht hier oben auf Model. Und dann ändert ihr 1 dazu. Punkt 001 dazu. Und dann könnt ihr ganz präzise schieben. So, und ich möchte, dass die Augen komplett verschwinden. Vielleicht den Hut noch ein bisschen rotieren. Könnt ihr alles machen. Ihr könnt den Hut jetzt so positionieren, wie ihr wollt. Und wenn ihr zufrieden seid damit, wie der Hut positioniert ist, dann geht ihr jetzt hier oben auf Plugins, dann auf den Asset Creator. Wählt dann aus, ihr möchtet ein Accessory erstellen. Klickt auf Next. Dann klickt ihr auf euer Map. Mesh-Part, dann drückt ihr auf Next, dann klickt ihr auf den Charakter, den ihr das Mesh-Part aufgesetzt habt, klickt auf Next und wählt dann aus wo das Ding sich befinden soll. Für mich ist das jetzt ein Head. Wenn ihr ein Shoulder Accessoire macht, macht ihr Right Shoulder, Left Shoulder. Ihr seht hier die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Vielleicht müsst ihr View ein bisschen erhöhen, damit ihr alles auswählen könnt. Ich wähle Head, gehe dann auf Next. Und dann fragt er, was für ein Character Type dieser Charakter hat. Das hier ist Classic. Die hier wären Proportions Normal. Und die Dinger hier wären Proportions Slender. Wir wählen hier Classic aus, gehen dann auf Next. Und dann sagt er, All are Complete, bla bla bla. Wir klicken auf Next. Wir sind fertig. Wir können hier oben den Asset Creator wieder schließen. Und was ist passiert da oben? Ist unser Asset. Und ihr könnt es nicht anklicken, weil so ist das nun mal bei Accessories. Die kann man erstmal nicht anklicken. Aber hier ist es schon im Workspace erstellt. Heißt es Meshes slash UGC Head. Das könnt ihr umbenennen in einfach UGC Top Head. Und dann müsst ihr das Ding natürlich testen. Und um das zu testen, zieht ihr das hier einfach erstmal runter und zwar rein in den Replicated Storage, rein in den Ordner Accessories und dann könnt ihr das Spiel testen, indem ihr hier oben einfach auf Play drückt. So, wenn wir dann in dem Spiel drin sind, ich bin hier mit Testboss Boss dann könnt ihr erstmal euren Charakter auswählen, zum Beispiel ich kann jetzt hier hingehen, dann seht ich so aus wie der Typ. Ihr geht hier rechts auf Accessories und könnt dann den UGC Top Head aus der Leiste aussuchen, setzt ihn euch auf und ihr seht, der sitzt wenn er richtig sitzt, wenn alles gut aussieht, perfekt. Dann sind wir fast fertig. Was ihr auch noch prüfen müsst, hier sind solche roten Parts immer drin. Head, Hair, Extend Accessory. Und den klickt ihr auch einmal an und ihr müsst gucken, ist der Hut in der roten Box. Ihr seht, hier ist ein bisschen drüber und ein bisschen drüber ist nicht schlimm. Diese roten Boxen sind die Limits, die Roblox ugc Creators setzt, wie weit ein UGC von einem bestimmten Part eigentlich weggehen darf, wie groß so ein Ding sein darf. Aber es gibt ganz viele Sachen im Katalog, die über diese Box hinausgehen. Solange ihr es nicht übertreibt und es nicht viel zu groß ist, wird euer UGC auch angenommen. Das hier ist vollkommen in Ordnung, das ist noch im Rahmen drin, dass die kleine Kante hier drüber ist, interessiert niemanden. So, ich mache das Ding wieder aus, wir gehen jetzt einfach mal hier auf Woman rauf, oder... Können das Ding dann auf Woman ausprobieren, UGC Top Hat, steht hier gut. Bei ihr sitzt das sogar ziemlich weit oben auf dem Kopf, interessant. Bei Girl Arthur sitzt es so, wie es sitzen soll. Bei dem Arthur Normal sitzt es auch ein bisschen zu weit oben, ihr seht. Man muss ziemlich viel beachten, wenn man so ein UGC erstellt, weil die sehen auf jedem Körper anders aus. Und wichtig ist, wenn ihr ein UGC erstellt, es muss an jedem Körper halbwegs richtig aussehen. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Aber wenn ihr zufrieden seid... Dann müsst ihr nur noch eine Sache testen. Und dafür macht ihr hier jetzt einfach einen Rechtsklick auf euer UGC Top Hat. Macht dann Save to Roblox. Und dann seht ihr... Ah, der ist nicht ganz im Bild. Dass er nicht ganz im Bild ist, ist nicht so schlimm. Wichtig ist, wenn euer UGC nicht mit der Vorderseite in die Kamera guckt, dann wird Roblox das ablehnen und sagen, ja, mach das nochmal. Und um das nochmal zu machen, geht ihr rein in den Blender und dreht das Ding einfach um 180 Grad oder 90 Grad oder was auch immer und erstellt das UGC erneut, dass es in die richtige Richtung guckt. Bei dem Hut hier ist es egal, weil der guckt ja in alle Richtungen irgendwie gleich. Solange ihr den nicht von unten oder von oben anseht, ist es in Ordnung. Der Zoom hier kann man nichts gegen machen. Aber das passt. Passt so. Ich drücke hier auf Cancel. Das UGC ist fertig und ihr könnt es einreichen. Und um das einzureichen, müsst ihr erstmal UGC-Creator werden. Und um UGC-Creator zu werden, müsst ihr erstmal solche UGCs erstellen und euch damit dann bewerben. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie man UGCs erstellt. Ihr könnt euch dann bewerben im Dev-Forum, um selbst ein UGC-Creator zu werden. Applications sind, glaube ich, gerade offen. Wenn ihr das Video ein bisschen später seht und sie nicht offen sind, dann wartet einfach so ein, zwei Mal im Jahr. Könnt ihr euch als UGC-Creator bewerben. Schickt dann einfach die UGCs, die ihr erstellt habt, rein. Und dann werdet ihr angenommen. Ich gehe mal wieder zurück nach Roblox. So, und angekommen in Roblox, würde ich sagen... So, das waren jetzt eine Menge Informationen. Ich hoffe, ihr konntet die richtig verarbeiten. Der Place, in dem man die UGCs testet, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Dort ist dann das Spiel. Und ihr könnt dann oben auf die drei Punkte klicken und herunterladen wählen. Dann habt ihr eure eigene Kopie davon. Oder halt einfach auf Bearbeiten drücken in Roblox Studio. Und dann könnt ihr es halt in Roblox Studio bearbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.